Hallo Ali, heute gibt es mal einen leckeren süßlich-fruchtigen Auflauf. Heute gibt es mal einen Aprikosenauflauf mit Schokostückchen. Für diesen Auflauf werde ich heute ein paar alte Brötchen verwerten. Die sind schon zwei, drei Tage alt. Die sind aber noch prima für diesen Auflauf geeignet. Dann habe ich eine Büchse Aprikosen, vier Eier, etwas braunen Zucker, etwas Butter. Damit werde ich mal hier die Auflaufform einfetten. Dann habe ich hier noch etwas Puderzucker zum Bestäuben nachher. Dann ist hier noch dunkle Schokolade, das sind ungefähr 100 Gramm, also Zartbitterschokolade. Und dann habe ich hier noch Milch. Ich werde jetzt erstmal die Eier aufschlagen und in die Milch geben und den Zucker dazu geben und das Ganze dann gut durchmischen. Als erstes kommen dann die Eier zur Milch. Dann gebe ich noch den Zucker gleich mit bei. Und ein wenig Salz, das braucht jetzt nicht viel sein, das soll nur so ein bisschen den Geschmack abrunden. So und jetzt kann man das mit dem Schneebesen machen oder man nimmt wie ich jetzt den so Pürierstab. Und wenn das dann alles gut verrührt ist, werde ich als nächstes die Brötchen aufschneiden. Die Brötchen schneide ich mir dann immer so einen guten Zentimeter dicke Streifen. dann so in eine extra Schale mal rein und dann nur das Ganze mit dem milch Milcheigemisch übergossen. Ja, ich nehme da jetzt erstmal nur die Hälfte und dann die restliche milch Milcheigemischung. So, und dann kann ich es jetzt ziehen. Solange jetzt die Brotscheiben am ziehen sind, werde ich mir schon mal die Form hier Ausbuttern. Ich nehme da immer so ein bisschen so in Küchentuch. Das lässt sich eigentlich ganz gut machen. Kann man natürlich auch mit dem Pinsel oder irgendwas ähnlichem machen. Das ist eigentlich egal, hauptsache ist eine gute Schicht drin. Die Brotscheiben sind jetzt gut mit der Milch Milcheimischung durchgezogen. Ich habe sie noch mal ein bisschen umgedreht und dann fange ich an, die hier so ein bisschen zu schichten. Ich lege da immer so eine Lage Brote hin. Dann kommen ein paar Aprikosen dazu. Dann wieder ein bisschen Brot und wieder Trikose. Zwischendurch dann auch immer mal so ein Stückchen von so der Schokolade. Dann wieder Brot. Wenn jetzt noch so ein bisschen von der Eimischung, ei-milchmischung übrig ist, dann das einfach noch mal so oben drüber gießen, weil es noch mal so ein bisschen was abbekommt. So, und dann kommt als letztes noch ein bisschen Butter oben drauf. Die übrige Butter vom Einketten. Und da gebe ich dann jetzt immer noch mal so ein paar Flöckchen hier oben drauf. So, und wenn dann die Butter gut verteilt ist, dann kann das Ganze eigentlich schon in den Backofen. Der Backofen hat jetzt also ungefähr 180 Grad erreicht. Das zeigt jedenfalls der Thermostat hier an bei den Dingern ja nicht so wirklich zu trauen ist. Das bleibt jetzt so etwa 30 bis 45 Minuten bei 180 Grad drin. Der Auflauf ist jetzt ungefähr 40 Minuten drin. Ich schaue mal nach. Ja, das sieht eigentlich sehr gut aus. Das kann jetzt also schon mal rausgenommen werden. So sieht das Ganze dann jetzt fertig aus. Da kommt jetzt nur noch ein bisschen Puderzucker oben drauf. Und dann kann das so serviert werden. So, ich hoffe, es hat gefallen. würde mich freuen, wenn das mal jemand nachkocht. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß dabei und wie immer einen guten Appetit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!